Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport Inc. Leute, jetzt erstmal nicht wundern, dass ich schon ein bisschen einen Plan habe. Für mich ist es doch schon lange her, dass ich das, äh, das jetzt gespielt habe. Jetzt die letzte Episode. Ähm, jetzt diese Folge ist aber sehr rezent, zumindest für mich teilweise, weil... Ich habe gerade schon fünf Minuten gespielt und habe dann gemerkt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. So. Äh, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen eine Idee, was ich hier wie wo was mache. Deswegen mache ich es einfach. Und, äh, kann quasi schon aus meinen Fehlern lernen, bevor ich sie überhaupt gemacht habe. Zum Beispiel weiß ich, dass hier die Reparaturkapazität äh, ungenügend sein wird. Dass die da mal etwas schneller reparieren sollen. durch so, äh, Luxemburg waren ja noch ein bisschen was. Da reicht ein kleiner Transporter. Wir haben jetzt einen Kredit aufgenommen für eine monatliche Rate von etwas unter 40.000 im Monat. Äh, ist zwar ein bisschen Geld, aber ich denke mal, das sollten wir hinkriegen. Jetzt gleich gehen die Ferien los. Jawohl. Und jetzt gleich kommen die Busfahrer und meckern, dass sie wieder Geld haben wollen. Die waren mit 3.800 ganz zufrieden. So, jetzt geht es nämlich hier los mit den defekten Fahrzeugen. Äh, joa. Was fahrst du da eigentlich? Ich habe mich vorhin schon gefragt, was dieser Bus da macht und, ähm, naja, irgendwas, irgendwas, irgendwas fährt er, aber keine Ahnung genau was. Ähm. So, was wäre der nächste Plan? Der nächste Plan jetzt habe ich ungefähr meine 5 Minuten aufgeholt. Ich habe Groningen noch angebunden gehabt. Habe ich jetzt noch nicht. Ähm, was wäre der nächste Plan? Ach ja, und. äh... Ach was. Doch, da, hier. Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist unterwegs. Auch entschieden. Weiß nicht, was er hier macht, aber der verteilt wohl hier gerade Geschenke zwischen Berlin und München. Das ist, das ist vielleicht. Äh, Amazons neuer Dienst oder so. Dem Amazon Prime gibt es jetzt den Weihnachtsmann. Keine Ahnung, aber äh, das ist mir vorhin auch so aufgefallen. Ähm, mh, Schweiz, Österreich vielleicht als nächstes. Herr äh, Deutschland ist natürlich Genf. Oder sogar Bern. Luxemburg, Bern. Das ist aber Genf. Du Genf. Brüssel will jetzt nichts. Guck mal da. Amsterdam, Genf. Äh, Schweiz scheint mir doch keine so schlechte Idee zu sein als nächstes. So, wir lassen die Zeit mal ein bisschen schneller voran. Äh, schreiten. Und kümmern uns vielleicht gleich mal. Wir haben... Jetzt wieder 40.000 für den nächsten Kredit, das ist ganz in Ordnung so. Für die nächsten Raten, die wir zahlen. Warum ging da jetzt 120 raus? Für die geld wa? Dafür gehen 60 raus. Äh, naja. Ich kann ja mal gucken hier bei den Finanzen. Was, was hat da jetzt 120.000 Euro gekostet? Ähm. Einkommen bla Kosten Letzten Monat 64.000 für für, für für die Fahrer 40.000 für die Fürs Darlehen Ein bisschen was für die Schulden Treibstoff Treibstoff Stimmt Jawohl, Der Treibstoff Okay So, ja, wie gesagt, jetzt äh, gehen uns hier in England am laufenden Band die äh, Fahrzeuge, Fahrzeuge weg. Aber die müssen jetzt halt irgendwie mit einem Depot erstmal klarkommen. Äh, 220.000. Wir können aktuell nur 15... 115 aufnehmen. Deswegen... Warten wir mal noch, vielleicht... Vielleicht ist es auch gar nicht so blöd, jetzt erstmal abzuwarten, bis der Kredit abbezahlt ist. Und dann mal weiter zu gucken. Äh... Ja, hier für England gibt es noch, deutlich noch viele, viele, viele weitere andere Strecken. Das Problem mit England, was mir immer aufgefallen ist bis jetzt, die wollen einfach eine komplett andere Geschwindigkeit, die man nicht... Binden bussen nicht hat deswegen tue ich mich mit england da auch wirklich schwer weil irgendwie mm, ja keine ahnung also ich england und busse das klappt irgendwie nie so ganz auch wenn der start jetzt äh, finde ich phänomenal war also im vergleich zu dem start davor Ähm. aber allgemein über ja, äh, Mal so ein bisschen im Vergleich äh, zu den anderen, äh, was zum Beispiel unser Nettoeinkommen ist. Wir kriegen ganz klein wenig mehr Einkommen als die anderen, deswegen ist das denke ich mal okay. Wir müssen halt nur jetzt auch am Ball bleiben. Was definitiv jetzt gar kein toll Was jetzt definitiv als nächstes überhaupt gar keine schlechte idee wäre, wäre hier erstmal ein depot aufzubauen weil die gehen uns auch alle gleich flöten jawohl jawohl jetzt gehen sie na toll jetzt gehen uns die fahrzeuge alle flöten ich glaub's doch nicht oh. Ja, und die sind noch an keinen Manager gebunden, nicht weit. Boah, Alter. Junge Vater. Hm? Das Ding ist, wir können halt auch nicht rüber nach England. <lacht> ähm, das sind die Straßenfahrzeuge und Straßenverbindungen gibt es rüber nicht. Wo? Das Geld geht, geht ja echt hier. Äh, zweimal noch, okay, aber... Ich würde nur mal sagen, wir machen hier mal so lange wie möglich, also 300.000, mal eben so auf die Hand, äh, wo ich erstmal hier definitiv ein Depot hin, dass wir die Fahrzeuge reparieren können. Damit das wenigstens weiter funktionieren kann. Ähm, ja. du mal wieder raus und fährst du noch ganz klein wenig reparieren und dann fährst du wieder raus und dann gehen wir hin und sagen jetzt erstmal hier dem manager äh, jawohl nehmen erstmal noch die anderen fahrzeuge mit dann kümmert sich jetzt der manager drum so hier kriegen wir noch einige fahrzeuge hin Oh, 230.000 oh. so, soll ich mal ein bisschen hier ähm, gehen mal ein bisschen auf risiko und nehmen wir mal die schweiz hier weil die schweiz haben wir zum beispiel sowas hier äh, genf lüttich und genf amsterdam ähm, sowie auch Bern-Luxemburg, äh, die zumindest theoretisch sehr, sehr, sehr schön aussehen, wie ich finde. Okay. Äh, müssen wir gucken, dass das auch so klopft. Scheiße, sind wir gerade zu spät. Ja, Weihnachtsmann, ist gut. Der Weihnachtsmann, der holt hier, also entweder bringt es nach Berlin oder holt es von München. Ähm, ja, warten wir mal ganz kurz ab. Aber Bern-Luxemburg werde ich zumindest mal versuchen, was da so geht. Das sind ja nur Waren. Die sind ja in der Regel etwas günstiger zu unterhalten. Äh, deswegen sollte das eigentlich gehen. Der ist natürlich voll. Ah, ist okay. Es bringt ja, es bringt nichts, da mehr Plätze im Depot zu, also mehr Parkplätze im Depot zu bauen. Ähm, wenn man nur eine Re Reparatur machen kann, ne, bringt es halt nicht unbedingt viel. Oh, äh, der wird hier auch gleich äh, aufgeben. Perfekt. <lacht> wie, wie vorher gesagt. Was haben wir hier aktuell? Was haben wir hier aktuell? Äh, wir haben theoretisch alle Güter hier verbunden. Ähm, da haben wir jetzt noch keinen Bus drauf. Joa. Wir müssen erstmal hauptsächlich ein bisschen warten hier jetzt. dass wir mal etwas Geld rankriegen. So, jetzt sind die Fahrzeuge hier zumindest mal alle repariert. Und die sehen hier äh, gar nicht mal so gut aus, aber okay. Die kommen, die kommen klar, die kommen klar. So, wir warten... Wir warten, dass wir hier Geld rankriegen. Los! Ich will weitere Fahrzeuge hier auf die Strecke schicken können. Können wir noch ein Darlehen aufnehmen? Äh, wir müssen hier nämlich ne, jedes Mal 30.000 da bezahlen. Das ist schon ganz schön belastend, wenn man gar nicht so viel reinkriegt, wa? Machen etwa 150. Wir machen mehr Minus als mal Plus machen. Und die Fahrer sind schon wieder unzufrieden. Alter. Ist gut, Jung. Äh. Okay. Äh, was ist der Plan? Der Plan ist. Ähm. <lacht> Ja, äh, ich meine, viel mehr als abwarten können wir eigentlich nicht machen. Äh, abwarten und hoffen, dass sich das Ganze noch fängt, die Situation. Ich meine, ich könnte nochmal einen Kredit hier aufnehmen für etwas Geld. Aber das sind halt dann nochmal so viel mehr jetzt. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Hm. <lacht> Werden wir sehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich zumindest aktuell die KI, habe ich nicht die KI, die mir an die Fersen rückt. Also in dem Sinne aktuell noch entspannt, aber ich weiß ja, wie es letztes Mal bei LASA gelaufen ist. Ja? Äh, auch unscheinbar und plötzlich quasi hat sie gewonnen. Ähm, mal gucken, ob wir hier aus den Schulen wieder rauskommen äh, ich würde sagen, das war's dann jetzt schon für diese Episode äh, zwischen dieser und der nächsten Folge werde ich einfach nur ein bisschen laufen lassen irgendwie 5 Minuten abwarten äh, dass wir vielleicht aus den Schulen rauskommen dass wir ein bisschen Geld haben, damit wir was beim nächsten Mal direkt anfangen können und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss